Willkommen Reisende, wir sind wieder bei No Man's Sky und ich habe jetzt einen Planeten gefunden, der nicht hässlich ist und uns nicht umbringen will. Er hat ähm, orangene Bäume. Können wir so uns den von oben angucken? Bisschen, ich würde fast sagen, dass. So grün-blau mäßig. Orangene Bäume. Hohe, platte Felsen. Die man noch irgendwie integrieren können. Und wir haben hier so die Würfel. Die liegen auch noch alle in unserem Bereich. Die werden wir mit integrieren. Und das ganze Portal hier damit werden wir jetzt erstmal anfangen und zwar als erstes mit einer bodenplatte müssen nur schauen das von der seite machen wo ist denn jetzt die stufe zu ende jetzt ernsthaft warum geht das von der seite nicht So geht das. So. Nein, so. Werden die erstmal kurz platzieren und gucken, ob das mittig ist. Dann. Oh Gott, ist es weder mittig noch gerade. der einen Seite sinkt sie im Boden, auf der anderen nicht. Ach, das ist ja eine Kunst, ja. So. Vielleicht so? Weiß doch schon wieder nicht gerade. ist ja nur die erste Bodenplatte, die schwierig ist. Der Rest ist ja ganz einfach, weil wir daran anbauen können. Ja, es sieht an der Stufe gerade aus, aber also, weil es nach hinten geht, sieht schief aus. Wenn wir das an der Stufe hier machen? Das gerade ist. Mal duplizieren. So. Oder steht das ganze Gebäude schief? Irgendwie hat die Treppe doch einen Knick in der Optik. Die Bodenplatten liegen ja gerade. Aber die Säule ist tiefer drin als die hier. Wie zum Henker geht das denn? Echt das Gebäude ist schief. Boah, da muss ich die Bodenplatten alle justieren. Mmh, super. So. L-Shift. Kann nicht geändert werden, warum das denn? Oh. Gerade ist eine Fehlermeldung und ich habe zu oft Links-Shift gedrückt. Äh. So. Wahrscheinlich, weil die aneinander gebaut sind. Wir werden mal alle wieder entfernen. Und dann gucken, wenn wir die hier duplizieren, obwohl wir die ja auch neigen müssen, Sehen. Die so? Jetzt können wir es benutzen. Na, das war falsch. Ah. So liegt jetzt nicht mittig, aber müssten ja die Abstände da also so gedreht müsste es funktionieren jetzt müssen wir es nur noch wieder mittig platzieren super Das ja, jetzt, wenn ich so dupliziere, alle beibehalten. So, jetzt gucken wir uns das mal an. Sieht doch jetzt besser aus, oder? Die Stufe ist hier genauso weit verschwunden wie hier. Also haben wir den Knick gut ausgebessert. Ja gut, dann steht unser ganzes Gebäude halt schief, aber wir müssen ja nur die Bodenplatte hier vorne schief machen. Die Wände können wir ja gerade lassen. Das ist auch schon mal ein guter Anfang jetzt hier. Darauf können wir noch aufbauen. So. Duplizieren. Kamera an. Naja, hm. ich hab schon wieder was falsches gedrückt. So. Finden. Gucken. Dann würden wir die ganze Stufe beibehalten. Ja, machen wir uns jetzt einen Rahmen. Gut, das Terrain verändert sich jetzt ein bisschen, was jetzt Echt schlecht ist, weil Wenn wir Pech haben verändert sich das jedes Mal wieder zurück. Aber wir müssen ja nur bis hier. Dann können wir ja wieder gerade bauen. So. Machen wir noch eine Reihe nach vorne. Dann. Mal schauen. Ja, es liegt ja zumindest fast auf. Sondern nur gucken, dass wir. Hier ist es eingefasst. Oh, ist hier ein Abstand zwischen? Ja, den müssen wir dann hinterher noch ausgleichen. Oder wir setzen dann die Wand irgendwie hier so lang. Und benutzen das hier mit als Untergrund. Wenn Müssen wir mal sehen, so dass kein Lücke entsteht. Auf jeden Fall gehen wir mal bis zur Mitte. Na, da haben wir doch auch eine Platte mehr gelegt. Die kann ja erstmal wieder woanders. So. Leuchten die Dinger hinten? Das ist ja jetzt die Frage. Ich glaube, die haben auch geleuchtet. Super, sieht man jetzt auch gar nicht. Ja, die leuchten auch. Das heißt, die müssen wir mit ins Gebäude integrieren. Es dürfte ja hinten genauso schief sein wie vorne. So duplizieren. Noch nicht. Also. Wo haben wir denn jetzt hier da meine Bohnenblätter? Da. steht das Gebäude anders. Aha. Gut. Dann müssen wir die entfernen. Und von der Seite dasselbe machen. Hier gibt nichts zum Löschen. Hier liegt doch eine Bodenplatte. Hä? Cool, ich habe es hingekriegt, dass sie verschwinden. Ah, jetzt. Hm. Lass mich die Platte aufheben. Hm, wie habe ich denn das hingekriegt? Da auch. Hm. Wenn wir... Dürfen wir nicht. Aha, dürfen wir doch. Haha. So, jetzt müssten wir sehr anvisieren können, oder? Ah, da, X. So, Dann stellen wir den Fußpunkt gleich wieder her. Los, los. Ah, so. Glätten wiederherstellen. So. So. Boah, das ist ja kniehoch hier. Ja, dann müssen hier die Bodenplatten auch wieder weg. Ich habe natürlich das einzige Portal erwischt, das schief steht. So, die weg, die weg. Wie schlimm ist denn das hier? Der Trick ist natürlich auch gut. Na, hier scheint das zu funktionieren. Gut, dann müssen wir auf der anderen Seite jetzt auch anfangen. Und nur ein bisschen machen. Mal gucken. Es müsste ja jetzt nach links geneigt sein eigentlich. Oh. Mal sehen. So. Ich stehe natürlich schon wieder zu nah dran. Ja, jetzt müssen wir man sieht es hier, ganz gut, ein Stück nach links neigen. So würde ich sagen. Und jetzt gerade platzieren. das da drüben gemacht. Okay, so. Jetzt ist es hier nachts, ich sehe die Stufe nicht. Da die Stufe. Da jetzt die Stufe. Ja, also wir können rübergehen ohne dass es hakt. Auch wenn es jetzt seltsam aussieht. Aber wir scheinen in der Luft gehen zu können. Aber da die Stufen alle so breit sind, müsste die wirklich bindig mit dieser Stufe abschließen. werden wir jetzt mal gucken, ob wir da noch ein paar dran bauen können. Ist nicht mehr gerade. scheinbar nicht genug nach links geneigt. Gott ist hier oft dunkel. Also wir müssen es noch ein Stück weiter nach links. Ah, geht nicht, weil die da dran sind. So. haben wir das auf der anderen Seite. Das Ding ist krumm und schief. Wir stellen einen Tisch drüber. Oder einen Teppich. Aber hier ist es jetzt sau. Hoch. Huh. Ach, die schließen auch gar nicht mehr an. Jetzt sind sie wieder verbunden. Hm. Aber hier und da scheint dieselbe Höhe zu haben. Also fällt das erst bei der hier auf. Wir haben kleine Stufen. Die kommt weg. Wie sieht denn das aus? Das ist doch besser. Jetzt müssen wir nur die Seiten auch in einbauen können. liegt es unten drunter hier würde es oben drüber liegen Ab wann macht er denn dass es wieder schwebt Ah, hier geht's also das ist links geneigt und in der mitte geht's hoch das gebäude ah. wenn wir die Treppe weglassen. So. Oh. Also auf der Seite müssen wir's, können wir es anders bauen. Das, obwohl das der Ausgang. Also naja, Ausgang ja nicht, aber es hört sich jedes Mal an, als würde da irgendwas kaputt gehen. Hä? Wo kann ich die denn ansnappen? Ah ja, unten drunter habe ich ja welche gelegt. So, mal schauen. Also da geht's noch, aber hier? Oh, es hat ja einen Knick in der Optik, das Gebäude. Wir ziehen hier einfach. Oh. Das geht auch nach hinten voll hoch. Also krumm und schief gebaut, das Ding. Dann machen wir hier auch eine kleine hin. So. so. Nee. So. Wie ist denn das? Also hier kommen wir auch hoch. Da nicht. Hm. Sehr schwierige Angelegenheit. So... Das auf einer Seite funktioniert es wunderbar, auf der anderen gar nicht. Also wir lassen einfach die kleinen auch weg. Aber hier geht eine Platte bis nach außen. Also bis zu diesem geraden Strich hier. Hier auch. Hm. Warum kann ich denn da drüben eine Platte weiterbauen? Hm. So, wie viel Platz ist denn da jetzt? Müssten wir sowas nehmen? Vielleicht. So. Und auf der Seite, wie die viele, ist hier Abstand. Wir müssen nur aufpassen, dass wir das Terrain nicht beschädigen. Die Dinger haben ja Lampen. fällt nicht aufstehen unter der Erde. So. will nicht auf. So. Jetzt kommen wir hier überall drüber. Ohne zu stolpern. Nur. Hier müssen wir irgendwas dann später hinbauen. Fußboden geht ja nicht, weil der sehr unterschiedlich ist auf beiden Seiten. Hier liegt er drunter. Da liegt er oben drüber. Aber wenn wir jetzt die Würfel da hier nehmen. Das war ein, Norm wir davor ein normales Gebäude und dahinter eine Pyramide aus den Dingern. Also so seitlich links und rechts hoch bis nach ganz oben und dann seitlich runter. Dann sollten wir vielleicht oben anfangen. Aber oben in der Mitte wäre vielleicht Glas schön. Aber dann kann man von oben in unser... Dann sieht man von oben unser Stargate. Wer will das denn? Dann müsste der ja auch gehen. Müssen wir mal gucken. Uh, hier sieht man, wo er mittig ist. Das ist ja cool. Ach so. Höh, er leuchtet rot. Wir können hier gar nicht bauen. Ja. So. Sehe ich natürlich nicht, ob er gerade steht. Nö, nicht mal ansatzweise. Also so. Dem Stein ist eine Linie. Mal gucken, ob war so. Das ganze Gebäude ist zu irgendeiner Richtung geneigt. Ist eine Katastrophe. Der Abstand ist genau perfekt. Aber das ganze Gebäude ist jetzt nach vorne geneigt. Ist doch nicht deren Ernst jetzt. Also so. So. So. so na. Neun. So. Also erstmal. So. Jetzt kriege ich da nicht wieder mittig platziert. So. Hm, habe einmal zu oft zurückgedrückt. Sieht das doch schief aus. He? Also wenn man sich an dem Boden in der Mitte des Würfels orientiert, wäre eigentlich schief und so gerade. Aber so sieht er eher gerade aus. Ha. Hm. Jetzt ist aber nicht mehr geneigt. Sie ist doch zu weit rechts. Hm. Das ganze Gebäude hat Knick. Okay, da war der Baum. Der kommt echt da raus. Na, vielleicht sollten wir das dann nicht ins Gebäude bauen, sondern hier aufhören an der Seite. Aber um hier noch ein paar Räume und alles reinzukriegen, ja, bauen wir in die anderen beiden Seiten. Das ganze Gebäude ist einfach komisch hier. wird im Leben nichts. Also jetzt steht er ein Stück zu weit links, aber ansonsten die Neigung stimmt jetzt. Wenn man den Abstand von allen Seiten betrachtet. So jetzt mal... Und so betrachtet sieht der und schief aus. Das sieht aus, als wäre die rechte Seite vom Gebäude einfach ein Stück niedriger. Nicht mal diese Rillen hier sind auf derselben Höhe. Das ganze Gebäude ist schief. Ich baue den jetzt einfach gerade da drauf. Ohne Drehung und alles. wenn das ganze Gebäude schief ist, das ist in alle Richtungen schief, das Gebäude. Ich glaube, wir setzen einfach erstmal ein paar dran. Jetzt sieht man auch, wenn es schief ist. Das sei ist alles Hummo ze ich Trotzdem schief. Das ist ja nicht wahr. Ich fange jetzt unten an. Ist alles komisch schief hier. fangen jetzt neben dem Gebäude an. Versuchen uns hier ran zu orientieren. So. Bei dem Gebäude, soll alles schief. Dann kommen da kleine Wände zwischen. So. Und alle, die wir nicht brauchen, reißen wir hinterher wieder ab. ob sie die schweben. Da stehen sie auf, da schweben sie. Ist ja nicht wahr. Das Gebäude schief ist, weiß mir gerade. So. Ich glaube, wir müssen noch weiter nach rechts und links bauen. Oh. Der Gang sollte nämlich in dem Gebäude entlang gehen. Warte mal, wie geht denn diese Treppe? Die geht immer... So. Mal, mal gleich eine Treppe reinbauen und gucken. Ich habe irgendwie mein Schiff im Weg geparkt. Ah, okay. Also das ist ein zu tief. Denn? ach ich stehe noch auf welchen Seite so kommen da Treppen rein äh, so Muss noch mal sehen ja natürlich falsch rumgebaut gebaut, war ja klar da muss der hin so, dann sind wir dann ganz oben Der weg, der muss da und da. So müsste das jetzt gehen. Also, da ist eine Treppe. So. So, so. Dann kommen wir ja schneller nach unten, als ich dachte. Wir sind gar nicht so weit. Und da sind wir unten. So, dann können die hier weg erstmal. Ja, die inneren bräuchten wir ja nicht. oder? Ja, wir lassen sie noch mal stehen erstmal. So, bis wo haben wir denn? Da ist eine, da ist keine. So. Und jetzt hatte ich gedacht, breit genug, dass wir da hochlaufen können vielleicht. Und eine Seite eventuell mit Glas Also da war vorne nur das Portal und Gebäude drumherum bauen. Ein bisschen schick. Werden wir dann auf diese Seite eine zweite Reihe machen. Und dann habe ich gedacht, kommen da die... Ähm... Da, diese. Ah, gut, das geht ohne Gang nicht. So dass man da reingehen kann dann. Scheiße, kommt man da von der Treppe überhaupt rein? Ich wusste schon warum ich drei baue. Aber wenn wir da dran vorbeigehen, müssen wir jetzt mal eine Tür bauen. Mal kurz testen. hochgehen. Ha. Also wir kommen zwar hoch so, aber nicht da rein. Das ist, denn, wenn wir den den da Also gehen da nicht dran. Ach, geht nicht, weil wir drinnen stehen oder was. Das ist aber zu weit, um mit der Biokuppel zu interagieren. Die hat ja, dass man innen drin zentral alle abholen kann. Man muss aber nicht in den Raum gehen. Wie, ja, dann müssen wir die Treppe doch verschieben. Also immer eine Treppe, einen ohne und dann dahinter erst eine Treppe. Damit sollten wir aber wieder oben anfangen, sonst landen wir wieder sonst wo. Also so. Ganz oben ist ja irgendwo eine... So, wo ist denn jetzt die Treppe drin? Cool. Ich glaube in dem da. Oder in dem? Da ist die Treppe drin. Gut, dann kommt... Wenn da die Treppe drin ist, müssen wir jetzt ja den entfernen. Und dann können wir auf die Seite reingehen und dann hier ist wieder eine Treppe. Vielleicht lässt die denn Wir müssen hier noch einen draufsetzen. Einen Würfel. Dann können wir erst... Hä? Was soll das denn jetzt... So, auf einmal baut das ein, oder was? So, und dann wieder. Ein ohne Treppe. Das ist ja komplexe Angelegenheit. Also daneben ein drunter ein. Dann war ja 3 doch richtig. Du wusstest schon von Anfang an, warum ich 3 wollte. So, jetzt haben wir keinen Würfel. Ah doch, da steht noch ein Würfel. 3, 1, 2, 3, Würfel. 1, zwei, drei, fünf. Eins. So. Und da wir zwei da wir und da kommen dann die Glasgänge dran und die Treppe. So, die, der muss einmal kurz wieder weg. Oh Gott. Ähm. Hier müsste dann machen wir noch kurz. Da. Hm, das ist doch. Nee, doch, das ist richtig. So, das war's aber für heute leider da ich jetzt termin habe dann danke ich euch erstmal fürs zusehen wir bauen dann hier weiter überall wird natürlich noch licht eingebaut und wände und all so ein kram ist ja nur erstmal dass wir hier das einfassen konnten damit wir dann so direkt dahin laufen können und wir machen das irgendwie noch schön hell und das werden wir alles beim nächsten Mal machen. Wenn ihr Spaß hattet, gerne abonnieren und liken. Und ansonsten bis zum nächsten Mal.